Soeben sind wir in Bibelbruck angekommen, das heißt wir drei, der Uwe und da unten der Stefan. Hallo! Wir haben ganz eine schöne Wanderung vor heute. Und zwar geht es jetzt Richtung Hochmoor. Eine sehr interessante Gegend. Da sind wir noch ein bisschen so im Industriebereich, aber das gehört halt auch dazu. Das ist die Wandertafel von der Moorlandschaft Rotenturm. Und jetzt geht's da hier hoch. Schon der erste Aufstieg für heute. Der Bahnhof, schön diese Figuren. Ja, und da vorne sind meine zwei guten Freunde. Und da muss ich schon bald wieder Gas geben, dass ich sie noch einhole. Oh, oh, oh. oh. Ja, da kann ich nicht mithalten. Und hier das Moor. Übrigens, heute sind wir zum letzten mal in diesem Jahr, oder ich vermute es, auf einer Wanderung zusammen. Sie werden leider schon bald wieder die Schweiz verlassen und das finde ich sehr schade. Sie könnten doch noch ein bisschen verlängern, das wäre sicher noch möglich. Würden wir gerne machen. Sehr gerne, aber jetzt waren wir vier Wochen hier in der Schweiz und übermorgen geht es wieder nach Hause aber nicht auf direktem Weg. Wir machen noch ein paar Zwischenstationen in Deutschland und drei Tage später sind wir dann wieder in Berlin. Okay, dann wünsche ich euch eine ganz gute Heimreise dann. Dankeschön. Schön. Aber genießt jetzt noch hier diese Wanderung zusammen. Das ist auch schön. Und schönen Dank, dass du uns wieder so schönes Wetter bestellt hast. Ja, das habe ich doch gerne gemacht für ja. euch. Schöne Bank und da oben hat man einen ganz schönen Ausblick und hier in die Berge rein. Schön. So, nochmals Richtung Glarner Alpen. Ich habe hier die Wanderbrüder vorausgeschickt, um die Brücke testen. Wenn sie bei Ihnen hält, hält sie sicher dann auch bei mir. Oh, ja, jetzt weiß ich nicht sicher, ob ich hier drüber tarf oder ob ich daneben muss. Ah, ich probiere es jetzt mal. Ein bisschen viele Wurzeln. Deine schöne Bank. Und diese tolle Ausblicke und es ist wieder grün geworden in der Schweiz. Ein schöner Wanderweg hier bisschen im Wald am Schatten. Draußen ist es doch relativ warm für heute. Und zwischendurch sieht man da ein bisschen raus. Bis jetzt waren wir die einzigen Wanderer da. Und da vorne, kommt schon das erste Waldhaus. Ich würde mal sagen, das ist ein Bienenhaus. Aber da hier ist alles voll mit Dornen. Schade. Ja, da sind Bienen zu Hause. Waldhonig. Und da oben zum Teil schon alte Fichten. Schön. Gibt wieder viele schöne Sachen zu entdecken. Da vorne kommt man sich vor, wie in einer Holzgasse, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, so viel Holz. Aber so wie das aussieht, könnte das Sturmholz sein. Man sieht hier, zum Beispiel an dieser da, hier, dass die gebrochen ist und noch viele andere und das ist ganz typisch Sturmholz. Also das kann nur für Brennholz eigentlich verwendet werden. Als, als Baumaterial ist das nicht mehr geeignet. habt ihr gehört dass eine wunderschöne Brücke kommt ich hoffe jetzt dass der Stefan recht hat er meinte noch nicht diese hier nein nein da vorne diese Brücke meinte er und die ist gerade neu mit einer Lauffläche gedeckt worden und das da ist jetzt die Biber, die wir da überqueren. Und in diese Richtung, da hoch, hier hoch, geht es zur Kantonsgrenze. Wir sind da noch ein bisschen unterhalb. Da unten hat es viele Herbstzeitlosen. Und da oben die Kühe bei der Siesta. Schaut mal, die liegen alle auf dieselben Seite. Und da gibt es eine, die gibt quasi die Befehle raus. Und die anderen gehorchen ihr. Untergehen auch baden. Mir wäre es jetzt schon zu kalt. Und da wurde die Moorgegend gemäht. Und hier vorne sieht man wirklich schon, dass der Herbst eingekehrt ist. Große Pilze. Aber die sind schon alt und für uns geht es da doch jetzt gerade ziemlich steil hoch. Ich gehe jetzt mal hier hoch, zum Trainieren. Weil ich habe in nächster Zeit oft solche Wanderwege, es länger bergauf geht als hier. Aber da oben ist ja jetzt dann fertig. So. Ich bin jetzt dann auch oben. Und hier drüben haben sie sehr viel Holz gefällt. So, da haben wir jetzt dann wieder den hohen Punkt erreicht. Das da hier ist auch ganz ein schöner Platz. Diese Bank. Und da sieht man schön in dieses Tal hinten viel Wald aber da ganz ein toller Wanderweg wir haben jetzt mittlerweile die Höhe erreicht Auch da drüben ist die Bahnstrecke, die dieselbe Höhe hat wie wir jetzt. Und da vorne, sieht man, glaube ich, in das Hitlis-Gebiet rein. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich muss noch schnell nachschauen. Und da drüben wieder ein großes Waldgebiet. Das da vorne, das liebe ich. So könnte es stundenlang weitergehen bei mir. schön gemacht, da auch mit diesen Holzschnitzeln im Weg, da ist doch ein kleines Sumpfgebiet, Wir haben da einen ganz, ganz tollen Wanderweg, eine sehr schöne Wanderung. Da kommt noch von irgendwoher ein Hubschrauber. auch wieder sein Seitental und da drüben die Moorebene und wenn ich denke hier sollte mal ein Waffenplatz gebaut werden wurde ja darüber abgestimmt und zum Glück wurde das damals äh, verweigert. Die Abstimmung wurde verloren gegangen. Jetzt geht's es da ein bisschen runter. dann da unten über diese kleine Brücke. Und drüben geht es wahrscheinlich dann wieder in sumpfiges Gebiet rein. Schön da hier. Da geht der Wanderweg der Biber entlang. Hier sind wir auf Schweizer Boden. Und auf der anderen Seite ist der Kantanzug. Und da greift uns ein Flugobjekt an. Schweizer Armee, die da am üben ist. Übrigens, vor Jahren musste ich ein Patient simulieren und wurde auch so in einem Helikopter transportiert. Der hat ab und zu auch mehr Wasser als jetzt. Ganz schön da oben. Das da vorne, hier, das da, das könnten Blätter von der Lilie sein. Eine Regionalbahn. Und der Wanderweg macht hier noch einen Bogen. Oh, jetzt hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen. Einen Bogen. Aber wenigstens sehen wir unser Ziel da vorne. Rotenturm. Es wäre schöner, wenn der Weg jetzt so immer an der Bahnstrecke lang gehen würde. Leider ist es nicht so. Eine interessante Pflanze. Die ist verblüht und sieht dann so aus. Und da sind wir jetzt schon am Rande vom Moor angelangt. Und da gerade vorne, die ersten Häuser von unserem Ziel. Und da noch ein paar Kühe. Und hier Einblick Blick zurück. Ja, nach etlichen Bogen, die wir jetzt gemacht haben, erreichen wir jetzt da vorne roten Turm langsam. Und da drüben sieht es schon aus wie den Alpen oben. Wobei, wir sind hier fast auf 1000 Meter schon. Und hier geradeaus der kleine und der große Mieten. Der große ist ein sehr bekannter Ausflugsberg. Gibt oben sogar noch ein Restaurant. Aber der Ausstieg ist wirklich nur für geübte Berggänger. Es ist einfach schön da oben. Friedlich diese Kühe da. Siesta. Da. Und da vorne roten Turm. Und von da unten sind wir jetzt gekommen. So, jetzt geht's dem Ziel entgegen. Eine riesige Kirche. Ich hoffe, dass die jetzt offen hat.